Salve, hier ist wieder Markus aus der Zwergenfestung. Gestern war der große Steam Release von Dwarf Fortress, den ich auch auf meinem Kanal sehr stark gespürt habe und ich habe mal die Gelegenheit nutzen wollen, den mir noch völlig unbekannten YouTube Shorts eine Chance zu geben. Gib mir aber bitte ein Feedback, ob ich damit überhaupt bei dir ankomme und ob dieses für mich noch sehr ungewöhnliche Format überhaupt irgendwas taugt. Ich arbeite mich derweil weiter in die Steam Version ein, mit der ich gestern schon bereits einige Stunden verbracht habe und plan das nächste Video für euch. Das nächste wird vermutlich eine Art Review oder Versionsvergleich zwischen Classic und Steam werden. Ein paar Ideen hätte ich dazu bereits. Hast du auch schon bei Steam zugeschlagen oder wartest du lieber noch? Schreib's mir doch mal in die Kommentare.